Dann begrüßen wir alle zur Folge Nummer 2 beim simulator 15. Jetzt mit dabei ist unser Klaus auf der linken Seite. Gerade oben ist Erik ak Horst und rechts ist der Josef. So, Klaus macht nochmal Mittagspause und wir starten jetzt so lange, oder? Ja. <lacht> Horst? Wir machen jetzt schon Mittagspause. Wollt schon noch einkaufen gehen? Genau, aber es das heißt, äh, Josef und Hermann fahren mal mit dem weißen LKW zum Baustoffhändler und holen die Sachen, die wir für den Auftrag war, brauchen. Müssen wir mal gucken, ob er das alles da drauf bekommt? Nein, wieso bin ich Ja, natürlich, dann legen wir los. Ich bin gerade in den falschen LKW eingestiegen. Was, wa, äh, was sollen wir abholen? Baustoffhändler, zack, zack. Ja, ich Den Baustoffhändler will, abholen. Hier langsam, ey. okay. Abschnitt 1. Äh, viermal kleine Ziegelsteine. Okay mal fancy gestalten und das kriegen wir hin halt wo, wo muss ich mit fahren beim grünen steige ein Jo alter fahr mich erst mal Echt. um man was f ist einsteigen ja, ja natürlich, natürlich. Das ist doch logisch ja nicht e rechts <lacht> Joa, der liegt jetzt da im Wettbewerb. Hey, ist Ey, ey, das ist das Wettbewerb. Sind die Leute VW mit Allrad hier, ne? Halt, <lacht> halt, halt, halt, wo fahren wir denn hin? Bevor äh, wir fahren uns ein Fahrzeug her, <lacht> und holen einen zweiten LKW. Ich ist besser ah. gesagt. <lacht> Erik, <lacht> Gas, Mann. Gas! Drei, <lacht> drei, 4 mal das, ist der da, ne? Surprise, Motherfucker! 6.000 Euro. Also ja. ja ja, ich habe gerade das Menü bekommen, äh, das Josef Surprise. Geld ausgeben möchte. Und du möchtest einfach... Ich, ja, ich, Alter, ich muss doch nicht alles genehmigen ja. hier. Ost, Ost, Ost, Ost, what are you doing? Ich muss hier ja nebenher noch arbeiten, wäre... <lacht> <lacht> paar paar. Nico, hast du noch mal einen zweiten, ausge zweiten ausgeliehen? Ja, klar. Ja, können wir machen. Moment, Aufträge, was ist? Abschnitt 2. Sorge viermal Dachpfannen in GAU. Und zweimal isolieren ja, das, das kann ich mir noch nicht merken du kannst einfach in das menü bringen und ich sag dir was wir brauchen Erik, wo fahren wir eigentlich hinfahren Fauler wir Sack. fahren in die große stadt äh, so. viermal, viermal dach viermal kleine dachpfannen grau äh, Boah, luxuriöse wow. kreuzung hier Eine. viermal ne ja. Ja, Jawoll, Erik! Erstmal! <lacht> und zweimal Isoliermaterial. <lacht> okay. dann zweimal Isolier... 10.000 Euro. Erik, willst du mich eigentlich verarschen? Hä, wer ist eine rote Ampel? Aber... Aber ein Auto überholen! Ja, überholen ist kein Rotlichtverstoß. Auch wenn es auf einer Kreuzung war und ich über ja, 100 Borscht, gefahren Borscht, bin. okay, ich sag nichts mehr. Der fährt ja, nicht. Du hupst den an und der fährt nicht. <lacht> das kriegen Brauch wir alles gut. drauf. <lacht> ah, kaufst du jetzt für mich einen LKW? Äh, äh, nee, nein. Ah. Ich bin noch nicht sicher, ob ich ihn dich fahren lasse. <lacht> <lacht> Was kaufst du überhaupt? Was willst du überhaupt für einen kaufen? Äh, einen mit Ladegran. Weil mehr können oh ja. wir, glaube ich, noch gar nicht kaufen. Okay. Ja, hier ist so ein Muldenkipper, so ein, so ein vierachsiger Muldenkipper. hey <lacht> <lacht> Sauerei! Aber <lacht> da hat die Palette einfach nö gesagt. Oh, total. Gehen wir dann gleich zu Fürth zur Baustelle unterwegs? <lacht> wie dumm ist das denn? Dass die Einfahrt da hinten. So, nennt. Achtung, ihr kriegt gleich alle eine Benachrichtigung. Echt? Ja, oh. Oh. jawohl, <lacht> Erik. Erstmal folge <lacht> Ach, aussteigen. Okay, Nico, Nehmen, nehmen wir, mal die Ziegel mit. Komm mal, Die sind wichtig. Hey, wir kriegen alles hier drauf. Ja, jetzt habe ich 10.000 bekommen. Noch mal für und noch 20.000, dass ich das im Fahrzeug gekauft habe. <lacht> das Spiel macht groß so Sinn. <lacht> Nee, also brauchen wir das nicht Hörige, mal brauchen wir nicht auch sowas ja, wie, wie eine Dings, die. eine Glattmachmaschine? Eine Glattmachmaschine. Eine, Glatt <lacht> eine Walze meinst du? Ja, meine ich <lacht> ja. <Listen -Walze. lacht> eine Pistenwalze? Gl eine Glattenmachmaschine. Oh gut. Alter, geil Erik. Was kann ich jetzt damit holen? Äh, du kannst erstmal zum Hof zurückfahren. Warum? <lacht> Weil wir bis jetzt nur einen Auftrag oh. rechtzeitig einnehmen können und den war ziemlich <lacht> ja. wir, auf auf so, äh, wir haben noch die Erfolgreich ja. abgeladen würde ich sagen. Ach so, ja. Ach so ja, die zwei machen den auch. jetzt und dann fahren wir zu denen hin. Genau. Okay, wie mache ich die Rundleuchte an? Oh. Okay, so groß ist meine Hand nicht. So wie rundum Leuchte. Ja, lo. <lacht> kann, man, kann man blinken? Äh, mit Dumpel 1-3 muss du, glaube ich, gehen, oder? Also oder? So groß, so lang ist der äh, meine Hand nee. gar nicht. Normales 1-3. Okay. Normales 1-3. Hm? Achso, Gabelstapler wahrscheinlich nicht. <lacht> oh ja. Oh, sorry. Aufgetrieben. Ich schmeiße nicht, hier nichts um ich doch nicht. So, jetzt gegenhalten. Nochmal einen kleinen Stuß nach vorne. Oh, ich hab's. Muss du das stupsen? Weggeleckt, weg, als ich bei dir im Fahrzeug mitgefahren oh. bin. Ja, bei mir leckst gerade du. Hallo. Hey. hey. Ähm. Hey, ähm. Mann. Ich, ich bin nicht alleine ausgefroren. Ähm. <lacht> ja. Äh. Was willst <lacht> okay, Okay, weiter geht's. Ey, zwei? Hier Ihr seid Helden, zwei ist hier war ein Blinker. Du wolltest ja Blinker und nicht Warnblinker. Ach ja, stimmt. Sorry. Oh, ja, oh. ja, Erik, Erik, können wir jetzt nicht einfach mit den Autos hier zu denen hinfahren? Können wir auch machen, äh, ja. Bei mir ist noch jemand zweites ausgetimt. Ja. Und mir zeigt nur zwei Spieler an dem Spiel. Und oh. warten auf beitretenden Spieler. Ich gehe immer wieder auf den Keks hier. Hallo! Hört man die Kirche im Hintergrund? <lacht> Nur ein bisschen. Okay, gut. Es ist Uhr. wenn die, oh shit, wenn die anderthalb Stunden Rommel stellt, wissen wir, dass anderthalb, anderthalb Stunden wieder ist. <lacht> ja. Ich habe jetzt ein Problem, ich sehe das Auto nicht vor mir. Oh. <lacht> okay, ich bin draufgefahren. Wow. Ey, <lacht> Juli, guck mal zurück. Alter, warum backst du so? Alter, du backst bei mir gerade extrem. Ja, du bei mir auch. Wow. Jetzt ist wieder alles normal. Ich wünsch dir viel ja, wow. Spaß. Oh, äh, Quatsch, niemand. Ja, Mann, ich wünsch Ihnen viel Spaß. Wirklich jetzt? <lacht> Wie hast du das hingekriegt? <lacht> Ey, ey, ey! Ey! Hey, nein! <lacht> Jetzt hast du es aber gesagt. Oh, nö! Nee. Juli, linkerbiegen! Was? Oh, Linkerbiegen! Ja, okay. Hey, nee, so wird das aber nichts mit. Oder? Ihnen. Ja, doch, genau, wir müssen zu den anderen fahren. Ja, aber wo sind die? Bisschen. Wo sind die? So wird das aber nichts mit ihrer Rente hier, wenn sie alles umschmeißen. Beim Baustoffhändler bei hey. dir, oder? Oh, Seid ihr noch beim Baustoffhändler? Ja! Okay, ja. der weiß, den weiß ich sogar noch, wo der ist. Herr ja, Herrmann hat hier gerade alles runtergeschmissen. Just das alles. Okay, alles auf mein Fahrzeug aufgepackt hat. Oh Nein, Ge gar nicht. Hey Horst, wir sind jetzt da, ja? Ja, fahr du mal dahin, ich komm gleich auch nach. Okay. Aber mein LKW brauchen wir dann nicht. Deshalb packe ich den auf dem Hof. So, rundum leuchtet und wand natürlich an. Leute, hier. Ja. Guck mal, ich habe eine viel größere Bütche. Oh, oh, oh, oh. Du kannst doch mit dem Kran, du kannst doch mit dem Kran die Runde gefallen, mal wieder auf die, auf die Füße stellen. Okay, wie mache ich das? Oh, what the fuck? Kriegt oh. <lacht> <lacht> man hier? auf? Wie krieg ich... Okay, wie krieg ich den Botmann auf? Hilfe! Hilfe! Herrmann! Mann! Ruhigen Sie sich! Ich drop die Pillen, wenn wir zu viele heute morgen. Richtig! Ach du, ach, du Heilige. Heilige! Ich will das doch nur aufnehmen! Greg, jetzt Greg, hören, Oh, jetzt! Ich hab den Botmann aufgemacht! Q und E Q und E, okay Geil Muss ja erst weil hier, Grandplätze müssen verdichtet sein, ja? ja. So. Nein! So, jetzt pass auf Ähm... Jetzt mach ich nochmal Y? Nee, das war falsch äh, <lacht> <lacht> Was wird das hier? Okay. das schöne ist die Ladung ist so schrecklich verladen, dass ich nicht mehr sichern kann <lacht> Wieso habt ihr doppelt geladen? ja okay, wie zum Teufel, ah warte mal, Tab oh ja Tab, so jetzt, ach du heilig jetzt geht's es weiter, jetzt pass Boxwand. mal auf äh, V, ne, Zyvon <lacht> warte mal, was? Ich muss jetzt hier <lacht> nee, warte mal. schön, die Bordwand hängt hinten fest <lacht> Warte mal, was brauche ich denn? Ich brauche QE, nee, ich brauche WASD ah, okay, und Pfeiltasten. Okay, ganz easy, breezy, ja, okay, ich zeige euch mal der das LKW auf, Nico. <lacht> hey. Josef. Jetzt pass mal auf hier. Oh, Alter, oh, guck okay, dir das okay. mal an hier. Guck mal, guck mal wie hier. schön das geklappt hat. Guck mal. Und es wird sogar gesichert. Easy. Das ist ja fast schon Cheaten. <lacht> Äh, Space Last anheben. Uh, der, der alle, das Fahrzeug ist ja mal mega geil. Wie gesagt, das schon nee, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit meinen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> okay, Last abgehängt. Wie, wie, wie, sichert man das? Wie hast du das gesichert? neben stehen und F, und F drücken. Ja, dann sicher mal die anderen Sachen, Josef. Ja, das die sind dann jetzt ordentlich auf Radefläche oder so. Ja, ich geh an die andere Seite, die du hältst. Nee. Das macht einmal die ganze Fläche. Die ah, ach so. Ja. Also mach mal die Bordwände zu, dann geht's mal. Ja, mach die ah, Wände zu, easy. mach die Wände zu gib Gas. So, jetzt. Ja, jetzt warte mal. Tab. Aufbauten müssen eingefahren sein. Hm? Ups. Du, du hast ja den Krankenplatz verdichtet. So, jetzt. Ja. Sehr gut. Ähm, Q. Ich muss Q drücken. Ich muss die Q drücken. Es hm. wird hochgedreht. Yo. Oh, Easy. Okay. Easy. Okay. Wohin müssen wir? Von dem grünen, dem grünen, dem grünen Ding. Irene, ja. ja, kannst, äh, kannst du abkippen mit dem Ding? Ach so, stimmt. Der kann glaube ich abkippen, gell? Moment. Der kann abkippen, ja. Wie war das QE? muss hinten sichern. Ich würde da der Länge nach reinfahren, weil sonst fällt irgendwas von eben. ja warte. Wir können auch mal. Jampe ist grün! Gut! Linken! Ui! Das ist schon ein kleiner Fiat. Ja doch! Lös mal! Oh man! Warte! Oh, so, ja genau, Rücken. Nein! Das ist leider das nicht gut da, ist doch, da ist doch noch... da ist da ist doch noch... ein Platz davor. So jetzt, ne? noch. noch! Noch! Noch! Noch! Ja, jetzt... Alter, was ist das für ein komisches Geräusch jetzt gerade? Gas! Mann, Fahr! glaube, <lacht> du bist zu nah für die KI. Wir ja, können das Ding ein bisschen, ein bisschen reinschieben. Ja, das hab ich vor. Problem ist, die vierte Palette für den ersten Auftrag hat, äh, du die noch auf dem LKW. Ja, Moment. Wir sind unterwegs, stets bemüht. Okay. Äh, Warnblinker an? Warte, ich fahre raus. <lacht> und klatsch. Oh. Was bauen wir hier? Ein Haus? Uh. Wir liefern nur das Material an. Genau. Okay. Ausgebaut im Dachboden. Ich mache jetzt keine verdichteten Kranplätze, das ist mir jetzt zu doof. Boah, Fußstützen müssen ausgefahren werden. Wer oh. <lacht> ja, stützt mal die Fußstützen aus. Oh, Mann, ey. So, jetzt. Ladung zurücksetzen. Oh, je. Nee, kommt <lacht> <lacht> Oh. Ugh. Aus dem Keller raus springen. Warum genau wurde hier vor ein äh, Loch gebohrt? Andere, andere äh. Frage ist eher, warum ist ein Keller gebaut worden, aber keine Treppe darunter? <lacht> Gibt's ne, gibt ne Außentreppe? Und, alle, steht, und... ja, es gibt nirgendwo einen Eingang, hm. Pass auf! Nee, warte mal! Ich bin ein bisschen überlastet hier mit meinen... Äh, du mit meinst, meinst überfordert. Ja... Hier so... Ich Nein, so. ich hab... Hä? Oh, was denn? In den Bereich rein. In was für ein Bereich? Mit der, mit dem so. Verkehr, der mit den ah. Posten der mit den Pylonen markiert den Bereich. Ja, wir hatten die Pylone auch so klein aufgestellt. Nee, warte mal. Es war Horst. Oh, Horst. Ach, sehr schlimm, Ich hab ja gar nichts aufgestellt. Oh. Nee, warte, warte mal. Warte mal. Setz mal den anderen da einfach noch schön an oder hin. Dann gehen. Äh, däh, äh, Alles äh, klar, Alter, wir sind, Alter. Also, die Baufirma hier, die stelle ich ein. <lacht> <lacht> mal, das, das, äh, Moment, die Palette hier liegt, glaube ich, ein bisschen daneben. Ja, mache ich gleich, Na, mal, Moment. Einmal ich... gucken, ob alles passt. Oder? Ach nee, warte mal, das ist das. Ist kein Push am Bau. Shit! Oh, hab, wer will, ich ich wer will. Hermann, <lacht> <hier lacht> gut, gut, gut gemacht. Die ja, so weit bin ich heutzutage rein. Post, wir hatten das Haus hier gebaut. Ja, Hermann, ja, guck mal, hier, hier, Push am Bau. Hier ist einfach so. Hier ist eine Lücke. Nee, <lacht> nee. Was macht denn der? Was macht denn der Arm jetzt? Nee, das will ich auch nicht, Moment. Was macht der Arm da jetzt? Ja, wer will den, wer will den Arm mal als nächstes steuern? Das ist. Horst, oh, Ich will die Treppe hoch! Passt das so? Äh, ja, wir müssen mal alle von der Baustelle runter. Und? Aus ist. Köching. Ne? Ja, Mann, du Max stehst und... noch im Weg. Ich steh noch im Weg? Ja. Oh Mann. Ich glaube, wir, wir müssen hier auch noch aus dem Bereich. <lacht> Jawohl. Jawohl. Ich bin jetzt ein durchschnittlicher Auszubildender. 36.000 Euro hat es gegeben. Uff, so, dann mal zurück Soll. zum Hof. <lacht> warum, ist okay. die, warum, ist jetzt die, warum ist jetzt die Tür auf dieser Seite? Ja. Oh, okay. so. Keine Ahnung, Mal aussteigen, alles äh, hinstellen und wie immer vom, äh, vom Firmengebäude hier treffen. Nachbesprechung vor dem Haus, gut, so das war Post. Die, die, die... Wie, wie haben wir uns geschlagen? Sehr gut, wir haben alle Fristen eingehalten. <lacht> 10 äh, hier, Dann waren, wir, ja, dann waren wir aber nicht in Deutschland auf dem Bau Frist. hier. Ja, genau. Das ist keine deutsche Baustelle hier. Nee, natürlich nicht. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt die zweite Folge. Das war ein sehr erfolgreicher Tag wieder hier auf dem Bau. Und schaltet gerne beim nächsten Mal. Tschüss, Hermann. Schaltet gerne mal beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Tschüss. Tschü Tschüss. Ciao.